Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 und des Kapitels über die Geometrie der Ebene und des Raums voraus. Zumindest. Siehe links unten. Schauen wir jetzt den intuitiven Beweis der Formel des Volumens des Quaders. Fangen wir jetzt an. Also bei der Fläche haben wir gesagt, da brauchen wir um die Fläche zu berechnen, irgendeine Einheit, das war ein Quadratzentimeter. Was ist mit Volumen? Bei Volumen brauchen wir ein Kubikzentimeter. Ja? Wir haben schon gesagt, bei Volumen braucht man drei Dimensionen. Ja, Und hier haben wir ein Zentimeter so, ein Zentimeter so und ein Zentimeter so. Überall ein Zentimeter. Ein Wurfel also, dessen Kante ein Zentimeter ist. Das ist ein Kubikzentimeter. Und wie kann man jetzt das Volumen von einem Quader so Berechnen, das ist so eine Figur, nennt man Quader. Ja? Man nimmt jetzt diese Seite hier, die hat 2 cm, diese Seite hat 3 und diese hat auch 2. Ja? Also alle drei Dimensionen. Und wir wollen jetzt sehen, wie viele solche, wie viele sind, das ist jetzt hier 1 cm, also 1 cm so und 1 cm so. Ja? Das bedeutet, diese Sache hier drinnen, ja? Die ist ein Kubikzentimeter. Die hier auch so. Ja. Und die Frage ist, wie viele solche Sachen, wie viele solche Kubikzentimeter, also Raumeinheiten, haben wir hier drinnen? Und das ist eh leicht zu berechnen. 2 mal 2 mal 3. Ganz leicht. Ja. Oder wenn wir das so Schritt zum Schritt äh, haben wollen, ja, hier in diesem Teil hier, ja, das ein bisschen andere Farbe hat, ja, ein bisschen so lila ist. Ja, in diesem Teil jetzt hier haben wir 2 mal 3 solche Kubikzentimeter. Aber das haben wir nochmal mal 2, 2 mal, zwei, also wie die Höhe ist. Ja, also dieses 2 mal 3 haben wir. 2 mal 3, wie die Fläche unten, dann mal die Höhe. So oft haben wir das, wie die Höhe. Und es zeigt. Also, eine Seite der Basis, mal andere Seite der Basis, mal die Höhe. Und das ist jetzt dann das Volumen von Quader. Und somit haben wir gezeigt, warum das Volumen so berechnet wird. So, jetzt. Schauen wir mal, jetzt wie äh, in Geometrie der, des Raums auch, dass so die Formeln man anwenden kann. Das ist eh das gleiche wie bei, beim, äh, bei der Ebene. Die Länge eines Lineals ist 3,1 Dezimeter, seine Breite 2,5. Die Länge, seine Breite so 2,5 cm, seine Dicke 2 mm. Die Dicke kann man hier nicht sehen. Ja? Berechnen Sie die Gesamtlänge seiner Kanten. Seine Oberfläche und sein Volumen. Und was haben wir jetzt beim Einsetzen in der Geometrie schon gesagt? Man muss immer die gleichen Einheiten haben. Man kann nicht Dezimeter und Zentimeter irgendwie zusammenbringen. Ja? Man muss überall Dezimeter oder überall Millimeter haben. Und wir werden jetzt hier eh mit Millimeter arbeiten, glaube ich. Oder wie habe ich das gemacht? Ja? Schauen wir mal, ja tatsächlich mit Millimeter. Und wir wollen die Gesamtlänge seiner Kanten. Also wir haben eine oben und eine unten, sieht man nicht. So lange Kante. Ja, die ist 3,1 cm und auch da auch noch zwei davon. Dann haben wir vier solche Kanten und vier von den kleinen Kanten, diese 2 mm. Also insgesamt Das muss ich halt korrigieren. Das ist viermal, was da steht. Das muss ich leider auch korrigieren. Wie auch immer. Nachdem wir das äh, alles... Äh ja, das muss ich leider korrigieren. Nachdem wir alles dann so gerechnet haben. Entschuldigung, das ist jetzt hier die Oberfläche. Na, das ist nicht falsch. Das ist die Oberfläche. Das muss ich korrigieren, das ist nicht die richtige Formel für diese Aufgabe hier. Das ist von Wuffel. werde ich danach korrigieren. Wie auch immer. Wenn man hier die Formelsammlung anschaut, Quader, da, das ist die Oberfläche, das ist das Volumen, und für die Kantensumme ist da nichts gegeben. Das muss man aber selber denken. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Viermal jede Kante. Ja? Okay. Also wir müssen erst das umwandeln alles. Die Dezimeter in Millimeter haben wir hier auch gemacht. Die Zentimeter in Millimeter und Seite C ist auch letztendlich schon in Millimeter gegeben. Für das Volumen benutzen wir die Formel fürs Volumen. Da ist es A mal B mal C. Also die eine Seite mal die andere Kante, Entschuldigung, mal die andere Kante, mal die andere Kante. Das ist 310, die größte, mal 25, mal 2, in insgesamt 15.500 Kubikmillimeter. Wieso Kubikmillimeter? Also Millimeter mal Millimeter mal Millimeter, wie wir im Kapitel über Potenzen gelernt haben, das ist Millimeter hoch 3. Also das nennt man auch Kubikmillimeter. Und bei der Oberfläche, da ist die Formel für die Oberfläche. A, das ist 310 mal B, das wird dann durch 25 ersetzt. A, das ist wieder 310 mal C, das wird durch 2 ersetzt. Und so weiter und so fort. Und so bekommt man auch dann halt die ganze Oberfläche. Wird hier gerechnet. Selbstverständlich hat mal Vorrang. Und wieso Millimeter Quadrat? Ja, jedes Mal haben wir Millimeter mal Millimeter. Das ist Millimeter Quadrat. Und für die Kantensumme, da haben wir auch die Formel benutzt, ja. 4 mal a, jetzt ist es doch richtig, ja. Und das Ergebnis ist dann, was hier gezeigt wird. Vielen, vielen Dank.